und herzlich Willkommen zur Adventsausstellung. Wochenlang haben wir gearbeitet und nun kommt einer der Höhepunkte im Blumenladen. Es ist alles da, es ist alles bereit, die gewickelten Grenze. Und wir haben wunderschöne Arbeiten gemacht, die wir ausdekoriert haben. Hier ist ein Bäumchen im Topf. Falls man es eben reinstellen will, haben wir den Topf mit Folie umwickelt, schön dekoriert mit Lichterkette, Kugeln. Dann haben wir Gauterien ausdekoriert. Sorry, hier fahren leider ein paar Autos, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden vom Hintergrundgeräusch her. Ähm, kleine Gauterien, die winterharte Scheinbeere mit Zapfen, Kugel. Wir haben auch äh, Gauterien in ein Steinbändchen. Das ist wie ein kleiner alter Waschzuber. Ähm, ein herrliches Gefäß. Dann haben wir auch noch hier für winterharte Pflanzen ähm, Bäumchen gesteckt. Die habe ich im Video gestern gezeigt, da stelle ich nochmal den Link dazu rein. Das ist ein ganz tolles Bäumchen, das man bis Weihnachten, egal ob drin oder draußen, schön dekoriert mit kleinen Elchen. Und was natürlich nicht fehlen darf an Weihnachten, das sind die Christrosen. Nicht nur an Weihnachten, weil die blühen ja den ganzen Winter. Ich habe zu Hause auch so eine tolle Christrose und ich zeige dir mal ein Foto, wie die bei mir auch draußen steht. Ähm, haben wir auch mit Lichterkette dekoriert und den Topf einfach mit Filz eingepackt und ähm, man sieht, was die Deko ausmacht und man kann die Christrose natürlich auch nur winterlich hinstellen ähm, oder einfach ganz pur in den Korb und ähm, hier sieht man, wie viel Knospen die noch hat. Auch. Hier ist nochmal ein gestecktes Bäumchen, man sieht unten wieder mit Moos, mit Sternchen, schön dekoriert und zu Weihnachten, da dürfen natürlich die Türgrenze nicht fehlen für ein schönes Entree. Ich habe hier einen ganz tollen, natürlichen Türkranz. Der ist nur mit Natur, mit Magnolienzweigen, Walnüsse, Haselnüsse, Kokossternchen und natürlich diese kleinen, schönen Elche, die dürfen nicht fehlen. Ich muss noch mal ein bisschen Heißklebe fäden. Das ist natürlich alles ganz frisch von der Werkbank. Und hier ist ein Türkranz, der hat nochmal abfließend die kugeln und er hat ein gemischtes material der ist aus nobilis conifere und das macht natürlich auch sehr viel leben aus So und dann geht es natürlich rein herzlich willkommen zur adventsausstellung bei flowerstyle ganz neu wir haben einen türkranz gemacht aus tannenzapfen da haben wir Strohwolmer drunter gemacht die man natürlich nicht mehr sieht man klebt es schön mit filz ab dass die türe nicht verkratzt wird und dieser Türkranz ist zum Aufhängen. Und da haben wir auch eine Lichterkette reingearbeitet. Ist das Im Dunkeln ist das natürlich noch viel, viel schöner, wie wenn es hell ist. Dann haben wir frisch gesteckte Arbeiten gemacht. Hier ist ein frisches Mosi drunter. Eine Table-Deko. Zapfen, Kugeln, auch schön mit Ilex gemacht. Das ist jetzt mit den kleineren Kerzen. Und es gibt auch Unterlagen, die mit zapfen gearbeitet sind äh, verschiedene zapfenarten das ist eine unterlage die kann man auch jedes jahr wiederverwenden verwenden und ähm, grünt die unterlage frisch aus mit den kerzen dieses jahr haben wir viele arbeiten auch mit gläsern gemacht ausdekorierte gläser ähm, macht unheimlich stimmung und es ist sehr sehr sicher die kerze im glas anzubrennen und die haben wir auf ganz viele arten und weisen ausdekoriert haben auch hohe gläser genommen Dazu wird es noch ein Video geben, zum hohen Glas mit Zweig, wie man das ausdekoriert. Aber das wird später kommen. Dann, es, wollen ja, es will nicht jeder vier Kerzen, es gibt auch Leute, die wollen eine Kerze. Und hier haben wir die Kerze wieder in ein Glas gestellt, aus Sicherheitsaspekten, weil ansonsten brennt natürlich der ganze Kranz gleich ab. Und den Kranz, dann haben wir, weil ich bin ja ein totaler Naturfreak, mit Rinden und Ästen verkleidet und äh, die Strohrömer sind in Moos gewickelt. Unser Highlight der Adventsausstellung ist ein Hängekranz. Wie sieht man, der Kranz schwingt so schön. Der ist in ein, an einem Birkenstamm äh, in diesem Topf gearbeitet. Ähm, das ist ein bisschen eine kleine Spezialarbeit, weil den muss man dann rein zementieren. Sonst hält er nicht und sonst haben wir auch keine stabile Basis. Und auch die Schleifen sind natürlich mit Drähten unterstützt. Dann gibt es die schönen Laternen. Auch in einem der letzten Videos waren die zu sehen. Dazu stelle ich nochmal den Link ein. Und selbst... ah, die finde ich auch cool. Und die ganz ich sage Nein zu Weihnachten, die darf bei mir nie fehlen. Und auch die Orchideen wurden weihnachtlich dekoriert. Mit Kugeln, mit Moos, mit ein bisschen Konifere. Und dann ist auch so eine Orchidee schon ein sehr, sehr schönes weihnachtliches Geschenk. Laternen habe ich auch wieder hier. Dann haben wir schöne Türkränze gemacht. Ich zeige mal hier diesen Creme Gold gemischten Türkranz, gemischtes Material, kleine Bäumchen, wie ja auch unsere weihnachtlichen Orchideen hier mit Leichenzapfen dekoriert. Ich habe ein kleines Kränzchen, eine Schieferplatte, eine dicke Kerze mit Wellingtonia-Zapfen, der Mammutbaum, über den habe ich in einem anderen Video schon gesprochen. Ganz tolle, seltene Bäume, die allerdings, ich lerne noch nie aus, die, ähm, es gibt ein Verzeichnis dieser Mammutbäume, also es lässt sich erfragen, ähm, wo diese Mammutbäume wachsen. Aber ich schreibe den Namen nochmal genau rein, weil eine aufmerksame YouTuberin hat auch herausgefunden, wo in ihrer Nähe diese Mammutbäume ähm, vorhanden sind und sie hat es auch tatsächlich gefunden. Nicht fehlen dürfen in der Adventsausstellung natürlich die Amabilis. Schön dekoriert. Äh, wenn, wenn die raustreiben, dann wachsen die ja richtig, richtig hoch. haben wir hier mit Magnolienzweigen, Ilexblättern. Und äh, was wir gemacht haben ist, damit man die Amaryllis so hinstellen kann, ist äh, den Topf mit Folie umwickelt und dann mit Filz. Und äh, damit jeder weiß, welche Blüte rauskommt, haben wir nochmal das rote Schildchen. Aber rote Deko, rote Blüte empfiehlt sich. Sollte also schon dazu passen, farblich. Es gibt auch immer Leute, die sagen, sie wollen keine Kerze. Deswegen auch mal ein Gesteck ohne Kerze, dass man unbeaufsichtigt schön die Lichterkette anlassen kann. Das ist ein gewickelter Kranz. Also gewickelt ist ein Kranz auf Strohrömer gewickelt, mit kleinen Kerzen, natürlich dekoriert, mit Orangenscheiben, Nüssen. Das ist ein Kranz mit einer sogenannten Kopfgarnitur. Hier wird vorne mehr dekoriert und das machen wir, wenn wir den Kranz, ähm, hauptsächlich, von, wenn der von vorne angeschaut wird, dann empfiehlt es sich, die Kerzen ähm, nach hinten zu, zu arrangieren. Und das ist sehr, sehr schön, wenn der Kranz zum Beispiel am Tischende steht. Nicht fehlen dürfen in der Ausstellung auch immer die sogenannten Dauersträuße. Das sind Streuße, die tatsächlich bis in das neue Jahr halten. Das nadlige Grün, Zapfen, Kugeln, auch hier wieder kleine Elche, aber das ist ein Strauß, dessen Grün so gut hält, dass man den ganz toll schon zur Adventszeit hinstellen kann oder auch als Geschenk. Das ist eben nicht wie ein Blumenstrauß, der nach einer Woche verwelkt. Den haben wir in Rot gemacht, in Grün. Vielen Dank an die Kamera, die meinen schnellen Beschreibungen folgt. Dann haben wir noch etwas ganz Spezielles. Moment, ich muss nicht mehr kurz den Weg bahnen. Etwas ganz Spezielles ist hier dieser ähm, doppelstöckige Adventskranz, der wirkt so elegant. Ich äh, gehe absichtlich mit der Hand dran, der wirkt so elegant, weil er so hoch ist. Ja, Und ich sage immer, Höhe macht wertig ähm, und das sieht man auch, das macht hier ganz toll wertvoll. Es ist immer ein schöner Übergang, ein kleines Bändchen an die Kerze zu machen als Übergang zum Kranz. Ähm, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dann gibt es ähm, frisch gesteckte Adventsgestecke. Das hier ist jetzt frisch gesteckt, das heißt, ähm, die, das Grün ist in Mosi gesteckt und dadurch kann es gewässert werden und hält sehr gut, sehr, sehr lange. Das ist ja bei den Adventsgrenzen auf Strohrömer nicht der Fall. Also ist alles ein bisschen Unterschied auch von der Haltbarkeit her. Ja, Lichterketten sind natürlich auch immer... Immer voll im Trend, weil hier ist dann ein Dauerstrauß mit Lichterkette und in den Abendstunden, egal ob drin oder draußen, ist ähm, wunderschön. Macht gleich mehr her. Diese Lichterketten sind mit Timer. Ich werde ja öfters gefragt, wo es die gibt. Ich habe die nicht auf Amazon gefunden, leider. Hier haben wir sie auch noch in ein Adventsgesteck eingearbeitet. Ich äh, verschicke die per Warensendung, wenn sich jemand dafür interessiert. Ich schreibe das auch noch in die Beschreibung. Dann, was auch von unseren Kunden sehr geschätzt wird, ich nehme das mal hoch, dass man es besser sehen kann. Das ist ein Gesteck mit einer Zapfenunterlage. Es sind also verschiedene Zapfen mit Natur, sehr schön arrangiert und äh, eigentlich nur oben ausgegrünt mit den Kerzen. Hier in dem Fall sind das metallikrote Kerzen, die noch diesen schönen, edlen äh, Schimmer haben. Ein, für einen länglichen Tisch eine sehr, sehr schöne Deko haben wir auch in länger gemacht mit dickeren Kerzen und weil wir bei dem Thema Gläser dieses Jahr auch sehr, sehr gerne Arrangements machen haben wir hier noch mit einem Band dekoriert und wenn man ein bisschen reinguckt ist auch innen aber wenig Deko und vor allem ähm, nicht Deko, die möglichst äh, wenig brennbar ist das ist ganz wichtig und was ich liebe ist, ähm, da achte ich immer sehr darauf, dass die Gläser dick sind. Und man sieht ja hier, gemessen an meinem Finger, das ist ein Glas. Wenn man, da, wenn man das anfasst, da hat man nicht den Glasschaben in der Hand, dann kann man das Glas auch super mit einer Hand einfach anfassen. Das macht einfach Qualität aus und das ist mir total wichtig. Hier ist auch wieder ein Glas, ein hohes Glas, ich nehme das mal so. Das ist Auch ein ganz dickes, hohes Glas mit Lichterkette, schön dekoriert. Ähm, das folgt in einem der nächsten Videos, wie vorhin gesagt. <lacht> Habe ich schon angekündigt. Schöne Zweige sind immer gut. Also beim Spazieren gehen mal schön die tollen Zweige sammeln. Zum Thema Gläser. Haben wir hier auch weitergemacht. gemacht. Hier ist ein, ein natürlich dekoriertes Glas, ohne Kugeln, nur Zapfen, Zimtstangen, Nüsse. Hier sind diese so kleine Haselnüsse. Das ist ein Magnolienzweig, der besonders hübsch ist, wenn er so bemoost ist. Es macht ganz viel Stimmung. Nur ein Sternchen an den Zweig. Das ist einer meiner Favoriten der Ausstellung. Passend natürlich zum Glas, auch in Grün dekoriert. Kleine Bäumchen. Das sind jetzt Bäumchen mit Wurzel, das sind echte Bäumchen, es gibt aber auch Bäumchen, Moment, so. es gibt aber auch Bäumchen aus Moos, das ist aus Moos gearbeitet. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber falls ihr das sehen wollt, auch für Weihnachten, wie das gemacht ist, kann ich dazu noch ein Video machen. Schreibt doch einfach in den Kommentaren mal, ob ihr das auch gerne sehen wollt, wie das gemacht wird weil das war noch nicht auf meiner Agenda der Videos. Eine wunderschöne Unterlage für Adventsarbeiten ist auch eine Schieferplatte. Ähm, die Kerze, die habe ich in diesem Fall ein bisschen erhöht, äh, dass die besser rauskommt und das ist natürlich auch zum Thema Brandschutz, dass die Kerze weiter weg ist von den Zapfen und Arbeiten. Ähm, es ist auch nur mit Natur gearbeitet ein bisschen Glitzersternchen dazwischen, wenig Kugeln ähm, und die wenigen Kugeln und Sternchen machen einen ganz tollen Effekt an der Arbeit. Und eine runde Schieferplatte lässt sich auch ähm, sehr schön für ein sogenanntes äh, rundes Sushi-Gesteck äh, benutzen. Das ähm, kommt bestimmt im Frühjahr. Es gibt ja noch Pläne und neue Sachen. Ja, die Amaryllis. Wenn man die Amaryllis Einfach so in einen Korb arrangiert. Kann man auch noch ein bisschen Moos drauflegen, ein paar Wipfel von der Konifere, ein paar Zapfen dazu. Sieht man, was es eigentlich für einen Unterschied macht. Hier stehen die eigentlich nur so, weil wir die zum Verkaufen so pur anbieten. Und hier oben ist, sind nicht nur die schönen Weihnachtskarten, sondern es ist so unsere Amaryllis im Topf Galerie. Und die werden auch unglaublich gern genommen. Die brauchen ein paar Tage, bis die, bis die Amaryllis natürlich rauskommt, aber ich habe die auch schon verschenkt und die Leute waren begeistert, völlig begeistert. Ja, hier kommt noch in Weiß kommt noch ein paar Arbeiten, nicht nur die kleinen Bäumchen, wo neben dem, hier ist der, da haben wir einen kleinen Elch, auf diesem Spinoza arrangiert, der auch so im Wald im Bäumchenwald spaziert. Das ist wieder ein frisch gesteckter Kranz. Der ist, ich zeige das mal, ich zeige das mal, der ist auf einer gesteckten Unterlage. Ja, das ist ein Mosi-Ring. Und das hat den Vorteil auch, dann kann man den Kranz wässern. Und auch hier ist der Übergang zwischen dem Kranz und dem Grün mit einem kleinen Wollfilz gearbeitet. Und dieses Grün bleibt also wunderschön knackig bis Weihnachten. Das ist eine sehr schöne, natürliche Arbeit und durch das Grün legt sich auch die, die Tanne schöner auf den Tisch als bei einem runden Strohrömer. Ich bin ein totaler Fan von frisch gesteckten Kränzen, finde ich wunderschön. Ja, und zu guter Letzt kommt noch ein Zapfenkranz. Auch hier das ist es eine sehr schöne, sehr stabile Unterlage. Und ja, das war schon der kleine Rundgang in unserer Adventsausstellung. Ähm, wir haben ganz viele Kunden, die bestellen anhand dieser Muster und äh, suchen individuell mit ihren Farben aus. Ähm, jetzt geht in einer Stunde hier die Ladentür auf und dann geht hier auch gleich die Post ab. Und äh, die Mitarbeiterinnen sind da, also die Morgenstunden, die haben wir hier sehr, sehr schön genutzt, um das alles zu zeigen. Und ähm, ich wünsche euch... Ganz tolles äh, Gelingen bei der Gestaltung eurer Adventsgestecke. Es gibt immer wieder schöne weihnachtliche Arbeiten. Ich habe keine Adventsgrenze gezeigt, weil es die schon so oft gibt. Ähm, aber ich habe viele tolle weihnachtliche Arbeiten in den Videos. Es kommt jetzt auch wieder jede Woche eins. Und das heute ist ein extra Video, weil die Ausstellung, die habe ich nicht jeden Tag und die wollte ich unbedingt zeigen. Die ist so schön und so festlich. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich hoffe, das Video hat gefallen und ähm, freue mich auf die Kommentare und äh, freue mich auch über viele Abonnenten und wünsche ein wunderschönes voradventliches Wochenende. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.